Nachrichten aus Dublin. Das ist ja die Hauptstadt von Irland, oder? Nee. Nachrichten aus Irland. Wir erzählen euch heute noch ein bisschen was über den St. Patrick's Day. Was wissen wir über den St. Patrick's Day, Alter, außer den 17. März? Äh, die Kobolde. Ja. Äh, die Iren, das ist ein ziemlich altes Volk. Äh, den St. Patrick's Day, das hat was mit dem St. Patrick zu tun. Oder? Mhm, grüne Klamotten ziehen sie ja an. Ja. Genau, grüne Bier trinken sie. Irgendwas war noch mit einem Kleeblatt und einem grünen Fluss. Stimmt. Wurde da nicht mal der Fluss eingefärbt? Also in Berlin? In New York. New York. Ah, entschuldigung, New York. In Berlin ist ja der Fluss schon so dunkel. Dass man den nicht mehr einfärben kann. Na, mittlerweile geht das doch wieder, oder? Meinst du? Na, ich weiß nicht, also ich hab was ich gehört. Wir bereiten uns erstmal auf das Video vernünftig vor und dann erzähle ich dir heute über den St. Patrick's Day. Okay. Wir haben nämlich keine grünen Klamotten ein, weil es dir das aufgefallen ist. Also, wie du schon richtig gesagt hast, der Schutzteil von Irland ist der St. Patrick. Und über den will ich oder dir oder den Zuschauern äh, mal ein bisschen was erzählen. Zucker äh, 400. In äh, Wales wurde der kleine St. Patrick, da war noch nicht Sankt, aber Patrick hieß er wohl, äh, von irischen Räubern entführt, also in Mhm. Und ähm, ist dann irgendwann freigekommen und ist dann nach Frankreich gegangen, da wurde er Priester und Bischof dann. Und ist dann wieder nach Wales zurück. nach Wales, nach Irland zurück. Und am 17. März 461 ist er gestorben. Wir feiern, deswegen feiern wir den St. Patrick am 17. März. Was der St. Patrick alle tolle gemacht hat und warum wir den feiern. Der hat ähm, die Schlangen vertrieben aus Irland. Mhm. Das, also, der war ein Christ. Und ich äh, denke mal, das ist symbolisch gemeint. Da gibt es ja keine Schlangen in Irland, ist ja klar. Viel zu kalt. Der hat also ähm, die Ungläubigen Christen bekehrt und somit äh, die Schlangen symbolisch äh, aus Irland, so versteckt zumindest, äh, mhm. verscheucht. Und ähm, um die Dreifaltigkeit zu erklären, hat er halt Kleeblätter benutzt, deswegen die Kleeblätter. Ja, die Menschen in Irland haben angefangen, deswegen die Kleeblätter zu tragen. Und deswegen kamen heute grün. Genau. Und wie soll es auch anders sein? Äh, die Amis haben dort richtig groß aufgezogen, nicht die Irländer. Deswegen gibt es, also, wenn du richtig feiern willst, St. Patrick's Day, dann fliegst du nämlich nicht nach Irland, sondern nach New York. Da gibt es die besten Paraden. Hm, nach New York. Da, wo sie auch den Fluss... Grün färben. Würde ich sagen, dass uh, New York war. Na, siehst du, wieder was gelernt. Ja. St. Patrick. Der alte St. Patrick. Nächstes Mal feiern wir natürlich auch wieder St. Patrick's Day. <lacht> Ist ja klar. Ähm, und dann zeigen wir euch nämlich, wie mein Bier grün färbt. Bin ich ja mal äh, gespannt. Ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen grüner, natürlich. <Musik>